»Engel noch tastend«, heißt dieses Bild von Paul Klee aus dem Jahr 1939. Fast kindlich wirkt dieser Engel, noch tastend, mit blondem Haar, großen blauen Augen und einem roten Mund. Der ausgestreckte Arm in der Mitte, mit den drei Fingern und dem nach vorn gerichteten Daumen, teilt das Bild in eine helle obere und eine dunkle untere Hälfte. Wohin sich der Engel wohl tasten mag, was er ertasten möchte, das ist offen und bleibt unserer Fantasie überlassen. Und damit erst einmal Hallo zur heutigen Zahnputzandacht. Paul Klee hat sich in den, erst in den letzten Jahren seines Lebens solchen Engeln zugewendet. Einschneidendes hatte davor sein Leben geprägt. Die Nazis hatten ihn 1933 als Professor der Kunstakademie Düsseldorf entlassen. Er hatte den Nach Arier-Nachweis nicht erbringen wollen, um sich nicht die Gunst der Machthaber zu bemühen. Er kehrte in seine Schweizer Heimat nach Bern zurück. Vorbei waren die Zeiten als Mitglied des Dessauer Bauhauses und der Künstlervereinigung Blauer Reiter. Und nun kam auch noch eine schwere, unheilbare Krankheit hinzu. Es ist wohl die Offenheit seines Lebens, die er in diese Darstellung mit hineininterpretiert und die Aussicht auf das nicht mehr weit entfernte Sterben. Und dennoch versinkt er nicht in Düsternis. Ich finde in dem Bild auch ein Stück weit Halt und Trost, trotz aller Offenheit. Auf dem Grabstein von Paul Klee findet sich ein fast schon programmatisches Zitat. Es könnte genau zu diesem Bild passen. Sein Sohn Felix hat es anbringen lassen. Und da heißt es, diesseitig bin ich gar nicht fassbar, denn ich wohne gerade so gut bei den Toten, wie bei den Ungeborenen, etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich und noch lange nicht nahe genug. Tastend durch die schwierig gewordene Leben, haltsuchend aber doch nicht nahe genug am Herzen der Schöpfung, das genau drückt für mich dieses Bild aus. Das ist es auch, was den christlichen Glauben ausmacht. Die Suche nach etwas, das trägt im Leben, und darüber hinaus. Kirchenjahreszeitlich haben wir gerade Himmelfahrt gefeiert. Pfingsten steht nun unmittelbar bevor. Es geht beim Nachdenken in diesen Tagen und Gottesdiensten genau um diese Fragen. Was gibt Halt im Leben? Woran sollen wir uns orientieren, wenn die sichtbaren Dinge, Jesu Worte und Taten, nicht mehr unmittelbar erlebt werden können? Himmelfahrt, das heißt auch, der Himmel steht uns nun offen, aber diesen Himmel zu ergreifen, dazu braucht es mehr als traditionelle Glaubensgewissheiten. Es kommt darauf an, zu hoffen auf das, was man nicht sieht. Im Finstern warten und hoffen, Unsicherheit und Schwäche aushalten, das Schweigen und Leiden aushalten und sich tastend auf den Weg machen, getragen von der Liebe Gottes. Tasten der Engel sind für mich da schon einmal ein guter Anfang. Bleiben Sie behütet von solchen Engeln.